Tada! Ja, es ist unglaublich! Was ist unglaublich? Was ist unglaublich? Ja, Happy Birthday! Happy Birthday für was denn? Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen. Könnte es an dem Logo liegen? Könnte das Logo euch schon sagen, wofür wir heute gratulieren? Also, ich auf jeden Fall. Und ja, ich gratuliere heute dieser Piratenpartei, ich wollte Ja sagen. Ja sagen ist ja immer besser, als wenn man irgendwie Nein sagen wollte. Warum sage ich Ja? Ich glieder das jetzt mal so in diese Menschen, Themen, Attraktion. Weil ich gesagt habe, ey, Geburtstag ist einfach auch immer mal eine Sache, wo man sich für das Geburtstagskind oder die Geburtstagskinders irgendwie freut. Äh, wo man überlegt, äh, was man mit diesem Geburtstagskind oder den Geburtstagskinders äh, so erlebt hat und äh, wo man auch die schönen und vielleicht auch nicht ganz so schönen Sachen irgendwie äh, Revue passieren lässt. Und äh, ja, diese drei Kategorien sind mir da eigentlich irgendwie direkt so aufgefallen, weil nach diesen ganzen zehn Jahren äh, sind definitiv... Dieser Aspekt Mensch, äh, ja, der hat äh, definitiv einen großen ähm, Aspekt äh, der zehn Jahre auch für mich ausgemacht. Weil, eins kann man ja sagen, äh, egal wie die ganze Geschichte ausgeht, ich habe so viele nette Menschen dadurch kennengelernt. Ich habe interessante Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die normalerweise gar nicht so in meinen Filterblasen so unterwegs gewesen wären. Und äh, da sind ganz viele auch von bei, wo ich sage, äh, Egal, wie die Hütte mal brennen wird, äh, die haben hier immer einen Platz, äh, denen werde ich immer helfen. Das ist einfach eine, äh, eine ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, äh, ja, ein, eine Horizonterweiterung. Äh, äh, so ein Melting Pot of People, äh, wie der Engländer oder Amerikaner zu sagen pflegt. Und äh, ja, man kann ja eins sagen, was sind so Lessons learned, Piratenpartei, Menschen, also äh, die Bandbreite Mensch. Äh, Habe ich auf jeden Fall in zehn Jahren sehr viel drüber gelernt. Also man denkt ja immer, nur weil man auf dem katholischen Junginternat war, äh, hat man schon so irgendwie äh, jetzt hier so äh, recht viel gesehen oder äh, weil man viel auf irgendwelchen Veranstaltungen war oder in irgendeiner komischeren Firma äh, größerer Art irgendwie gearbeitet hat. Aber nee, diese Bandbreite Mensch, wie wir sie äh, in der Piratenpartei hatten, also diese Buntheit auch, ähm, hat mir sehr viel äh, gelehrt, hat mir auch sehr äh, viel Spaß gemacht, immer wieder so in so ein neues Türchen-Charakter so reinzugucken. Äh, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist, aber gerade in dieser Buntheit Mensch... Äh sah ich auch immer so die Stärke dessen, äh, was wir äh, so haben oder hatten. Und äh, ähm, eigentlich wie so ein A-Team. Ne? Bei einem A-Team ist es ja auch so, da sind nicht alle wie BA oder wie Murdoch, sondern gerade weil da so vier super verschiedene Menschen sind, können die zusammen auch wirklich das... Evilste vom Evilsten. Die, also, das A-Team könnte sogar CDU und die, äh, AfD, FDP, weißt du, so die ganzen Kladradatsch, ähm, die würden damit klarkommen. Das ist also ganz klar, weil sie ein gutes Team sind. Und äh, ja, deshalb heute, anlässlich des äh, Zehn-Jahrestags, wollte ich einfach mal etwas äh, Revue passieren lassen, weil äh, es ist irgendwie. Man, nicht, dass man jetzt in so eine Melancholie verfällt, ne, aber äh, ist ja schon spannend, so zehn Jahre, also ich bin jetzt irgendwie äh, 43 oder äh, wie Elektra sagen würde, ich bin das zweite Mal 43 geworden dieses Jahr und äh, da ist es so das sind jetzt ja zehn Jahre und zehn Jahre sind fast 25 Prozent meines Lebens äh, war diese Partei da. Und das Schlimme ist, so, die war nicht nur da, sondern äh, man hat da teilweise noch so mitgefunkelt ne? und hat irgendwie so hier an einem Stöckchen geschraubt, da und hier und da noch was gemacht. Äh, also so ein, ein stetiger ähm, ja, äh, Zeitfresser, äh, aber auch irgendwie äh, äh, Spaßgeber und äh, auch Energiegeber, also uh, plus halt Energie-Sucking, also uh, die, die, die, die Partei kann, konnte halt immer gut uh, so beides ne? und uh, da ist es natürlich so, dass uh, gerade mit so einer Idealismusbrille, so rosa-rote Brille geprägt, oh ich sehe gerade, das passt ja hier sogar perfekt uh, zu, zu diesem rosa an der Seite, uh, war die, dieses äh, äh, Becken der Piratenpartei natürlich zum Schwimmenlernen von Politik, äh, ja genau das Richtige, damit viele Menschen ihr Seepferdchen hier auch äh, in der Partei machen konnten. Ne? Und äh, gerade heute waren ja auch irgendwie wieder so, so, so Themen, ne? die letzte Fraktionssitzung, äh, nicht Fraktionssitzung, ja doch die letzte Fraktionssitzung der Berliner Piraten, dann war die letzte äh, agh ähm Sitzung im Abgeordnetenhaus und äh, da, da geht ja schon so so auch eine Epoche gerade äh, zu Ende und äh, man weiß nicht genau, was so Neues kommt und äh, da erinnert man sich aber trotzdem irgendwie so gerne dran ne? und ich, ich habe dann auch mal so in mich reingeguckt und äh, habe gedacht, Ey, was ist eigentlich für dich so dieses Piratending gewesen und, und, und, und, und, und, und, und, und was hat eigentlich auch diese Partei mit dir so gemacht, ne? weil äh, spannend ist ja neben diesen Menschen, ne? Menschen haben, haben mich ja immer schon interessiert, da äh, war jetzt ja auch so äh, natürlich noch diese zusätzliche Buntheit, die durch die Piraten kam, aber spannend ist ist ja auch, was für Themen durch die Piratenpartei irgendwie in, in meine Realität so reingekommen sind, wo ich vielleicht durch Elternhaus und andere Sachen so ein bisschen anders sozialisiert worden bin. Äh, kam plötzlich durch die Piratenpartei äh, Themen raus und ich muss sagen, ich bin, bin Linker als ich jemals hätte äh, sein können. Äh, und, und, und das ist auch gut so. ja Also ähm, mein Vater, vor dem ich wirklich äh, sehr äh, Respekt habe, der ist irgendwie seit 35 Jahren in der Kommunalpolitik der CDU unterwegs und ist glaube ich auch wirklich ein Mensch, der, der das gerne macht. Aber das ist halt einfach so eine ganz andere Welt und äh, hätte ich, wie heißt es, durch die vielen Diskussionen in der Piratenpartei nicht auch mal so... Was ist denn hier drin? Oh, es gibt ja noch Denkmodelle wie BGE und andere Geschichten. Wer weiß, ob ich jemals irgendwie auf die gestoßen wäre und äh, vor allem mich auch dem Austausch dann so damit beschäftigt hätte. Ne? Und darum, also Themen der äh, Piratenpartei, ganz großes Kino. Ne? Und durch Zufall habe ich ja jetzt hier gerade, das sind die ähm, aus Chemnitz. Das sind sozusagen, das waren die Ja- und Nein-Stimmen aus Chemnitz. Und ähm, ich habe halt im Vorfeld mal so, bin ich durch meine Akten gegangen, habe gedacht, ey, Verfickte Hacke, was, was hast du hier eigentlich noch alles? Also man kann ja sagen, bei der Piratenpartei ist ja manchmal ist man näher dran, manchmal ist man ein bisschen weiter weg, aber irgendwie so ganz weg ist es ja nie. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe halt auch nie alles weggeworfen. Ne? Und da ist es dann so, dann findest du halt so, so Sachen oder hier Heidenheim. Weißt du, so Und dann, dann auf einmal du, du, du, du, Heidenheim, AG Punkrock und und ihr wisst noch, was es war. Ne? Also so ganz viele schöne Momente, das geht jetzt eher so, ach so, ich muss in die andere Seite gucken, Attraktion Und äh, Chemnitz war für mich halt äh, der Moment, wo eigentlich wirklich dieser politische Durchbruch auch kam. Also eher für mich selber, wo ich sagen musste, das, was programmatisch alles in Chemnitz der Grundstein für gelegt wurde, äh, Wow, also äh, großes, riesen Kino, äh, wirklich über den Tellerrand der Piratenpartei hinausdenken. Und ich werde nie vergessen, dass auf dem Weg, als wir damals von Chemnitz äh, Richtung Berlin wieder gefahren sind, war damals im Deutschlandfunk so ein Bericht über den Grünen-Parteitag. Und äh, ich weiß noch, dann erzählte dieser äh, Redakteur dort über das, was die Grünen... Da beschlossen hatten und was wohl dieser heiße neue Scheiß sein sollte. Und da fielen halt allen fünf, ich weiß nicht, wer noch mit im Auto war, halt einfach auf, ey, verfekt, wir sind einfach bedeutend weiter, als die zum damaligen Zeitpunkt schon waren. Und äh, der, man merkt halt auch so, wie, wie man dann sagte, yeah, together we can rule the galaxy. Und das ist natürlich dann äh, auch eine Sache gewesen, wo, wo dann diese stetige Triebfeder ne, irgendwie weitermachen und oh, wir könnten auch noch ein Programm hierfür machen und oh, wir müssten dafür Leute finden, die da vielleicht dran Interesse hatten. Und äh, ja, dann ging das ja auch so los. Ne? Überall kamen sie an und äh, als ich dann nochmal reingeguckt habe in, in, in, in, in, in, ich sag mal so, das Archiv, in das Archiv der äh, der großen Ahnengarde, der Ja-Nein-Stimmen, da ist mir noch das aufgefallen. Und das ist halt etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich gern mag. Das ist der, sind die äh, Ja-Nein-Stimmen, wobei im Endeffekt war das die wichtige, ja Uh, oh nein, das war die Nein-Stimme, uh, die Ja-Stimme, für, uh, als wir damals Liquid-Feedback für Berlin abgestimmt haben. Und ich weiß noch genau, was das für so ein Moment war. Weißt Du du saßt da und du fieberst irgendwie mit, so yeah, ich habe ein Stimmgewicht, yeah, ich darf mitmachen. Und da kam hinterher das, wofür man gekämpft hat. Und das waren wirklich schöne Gefühle. Und ich bin mir sicher, da gingen halt bei ganz vielen auch die Dopamin-Knöpfchen äh, oben im, im Hirn irgendwie los. Und äh, das ist dann auch so eine Sache gewesen, wo man dachte, boah, hier ist das gelobte Land, äh, wir müssen weiter, weiter, weiter, weiter. Und äh, ja, vielleicht entstand dadurch auch diese die Idee des Strukturvertriebs. Ähm, ja, aber äh, im Endeffekt ist es ja so, ähm, ich wollte erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Also herzlichen Glückwunsch, weil äh, man ist halt nicht nur selber, irgendwie ist halt dieser gesamte bunte Haufen. Ne? Und jetzt habe ich hier so einen super Effekt gewollt, wenn ich es mal mache. Ding, ding, ding, ding, oh, Happy Birthday. Voll schön. Nein, aber das ist es im Endeffekt. Ne? Du hast halt ganz viele, ich will nicht sagen freie Radikale, weil natürlich äh, diese Metapher der freien Radikale äh, war natürlich äh, dann an einigen Stellen auch manchmal äh, sehr belastend, äh, auch, auch glaube ich, für die Außenwelt. Und da ist es natürlich dann so... Äh, dieses bunte Team äh, mit, mit hinreichend rosa-roter Brille, wie gesagt, äh, war immer spannend und äh, sag ich mal, bunt bis zum Ende. Und äh, ja, als äh, sag ich mal, Jemand, der Gamification äh, auch mag, äh, war natürlich dann die Piratenpartei, wo du immer ein quantifizierbares äh, KPI sozusagen hast. Und zwar, äh, wie viele Leute würden uns denn wählen? Äh, hast du so einen stetigen, oh ja, komm hier nochmal tick -tic -tic drauf machen. Ne? Und dann ist für mich halt einfach noch ein Punkt, das ist mir vorhin, als ich da so ein bisschen Revue hab passieren lassen, auch nochmal so durch den Kopf gegangen. Äh, durch die Piratenpartei ist eigentlich der Rumpfunk entstanden und äh, der Rumpfunk war im Endeffekt äh, die Unzufriedenheit zu sagen, es kann doch nicht sein, dass äh, durch GZ bezahlter Content äh, im Internet äh, entweder nur ganz kurz verfügbar ist und nach zwei Wochen wieder gelöscht wird oder gar nicht. Und der Rundfunk hatte sich damals zur Aufgabe gesetzt, einfach alles zu rippen, was medial verfügbar war und diesen Content dann auch im Internet selber zur Verfügung zu stellen. Und im Endeffekt kam da dann wieder so dieses, ich sag mal so, Hackerherz und das Raubkopiererherz kam, wie heißt es, Zwei Herzen in der Brust und dann noch so ein bisschen Piraten umgerührt, äh, konnten sich da halt richtig schön ver ver verewigen, weil äh, man konnte nämlich dann einfach dort sinnvoll Sachen, Rippen bereitstellen und man sah halt auch, äh, wie, wie gerne es sozusagen von äh, der Bevölkerung, welche ja gar nicht so viel äh, verfügbare Informationen über die Piraten hatte, dann irgendwie das aufnehmen konnte und äh, im Endeffekt, wenn ich da heute drüber nachdenke, haben wir damals auch mit der AGH, als dann noch am Anfang die Sachen alle illegal ins Netz gestellt wurden, äh, da, dazu das AGH gebracht, dass die im Endeffekt mit dem RBB ähm, ja, verhandelt hatten und plötzlich alle Reden aus dem Abgeordnetenhaus plötzlich online auch verfügbar waren. Es war jetzt nicht so äh, nach, nach den hohen Rundfunk äh, Spezialstandards irgendwie gesetzt, aber es war erstmal da. Und das ist meine, äh, sag ich mal, auch Lessons learned aus der Geschichte. Äh, man muss auch bewusst Grenzüberschreitungen machen, um damit äh, diese fakultative Macht des Faktischen, oder wie das genau heißt, äh, einfach Nägel mit Köpfen machen und damit, äh, sag ich mal, auch ver äh, ja, äh, Veränderungsprozesse anstoßen. Ja, das aus dem Hause Rumfunk. Ähm, ja, jetzt kann ich nur eins sagen. Ähm, morgen ist irgendwie hier in Berlin so, zack, bumm, Vollgas, Party. Ich bin mal gespannt, wer so da ist. Ne? Also man hat ja mitbekommen, äh, es sind einige Leute auch äh, gegangen. Ähm, ich muss immer sagen, ich, ich, ich freue mich über jeden, den ich kennengelernt habe in der Zeit. Also es gibt ganz viele, die jetzt nicht mehr da sind, aber wenn ich die sozusagen in der Normalwelt jetzt so sehe, ist halt dieses gemeinsame Erlebnis immer noch so ein Grundstein, wo ich sage, das ist die Basis und ich, ich möchte das auch sozusagen aufrechterhalten, weil im Endeffekt nur weil jetzt... Freunde und Weggefährten plötzlich vielleicht in anderen Parteien oder für andere Organisationen aber in die gleiche Richtung kämpfen heißt das ja nicht, äh, dass man irgendwie sich irgendwie da spinnefeind sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Äh, ich glaube, dass in dem Fall sozusagen dieser, dieser Virus, dieser komische Basisdemokratie äh, und, und, und, und, und diese Gedanken und das Wertesystem, diesen Virus auch in andere Organisationen und Parteien zu pflanzen und zu imprägnieren, äh, das ist ja dann im Endeffekt das, äh, wo, sagen wir mal in zehn Jahren, äh, dann vielleicht auch die, die, die Grundlage ist für gemeinsame Zusammenarbeit, äh, auf bundes- oder europäischer oder globaler, transnationaler Internet-Ebene ist. Nee, aber äh, da bin ich mir einfach sicher, äh, dass äh, unsere Wege äh, sich da eh alle noch mal kreuzen werden. Weil äh, die, die meisten, die ich kennengelernt habe, die halt auch wirklich überengagiert waren, die haben halt ohne Piratenpartei irgendwie so ein Lack auf... Engagement, wo sich reinbringen kann. Das heißt, jeder sucht irgendwo auch äh, so eine Art <lacht>, äh, irgendwie äh, Methadon für Aktivisten, könnte man sagen. Ne? Und äh, die, dieses Mod Methadon wird eben an verschiedenen Stellen gefunden und äh, darum äh, die, diese Grundlage und dessen, was wir in den zehn Jahren da erreicht oder erlebt haben, äh, das ist eine Sache, wo ich sicher bin, dass da wieder auch ganz viele Fäden zusammengehen werden und wo wir alle irgendwo ähm, ja vielleicht mit ein bisschen aushorn. Prozess, äh, dann äh, auch, ja, äh, ich sag mal so, zu, zu, zusammen, äh, together we can rule the galaxy oder wir nee, gemeinsam für den Weltfrieden äh, einfach äh, äh, kämpfen können. ja Und äh, darum äh, an der Stelle, mir war einfach wichtig, ähm, ja, diesen Tag angemessen zu, äh, äh, zu, zu, zu zelebrieren, weil... Ja, war schon irgendwie komisch. Ne? Man, man man war so 2005 irgendwie auf dem Kom Chaos Computer Kongress und irgendwie, ich glaube Thomas Maus hatte so einen Vortrag gehalten über die äh, elektronische Gesundheitskarte und man merkte halt so, zusammen mit diesen Nachrichten, die immer mehr so Überwachung und das war alles so Staccato, wie es auf eine es muss politisch was passieren. Oder man wird halt Terrorist. Und irgendwie für Terrorist habe ich das habe ich mir nicht so getraut. Ich habe gesagt, komm, machst mal lieber eine Partei. Das ist nicht ganz so schlimm. Und ja, da geschah es dann, dass ich da irgendwie die Menschen irgendwie übers Internet trafen, um dann in der Seabase diese Partei zu gründen. Und wenn ich das mir überlege, ich habe da mal was vorbereitet. Folgenderweise, hier ist nämlich, wie heißt es, das ist das, das, das ach ich muss jetzt immer richtig machen, ne? in der Seabase war damals unsere äh, ähm, Gründung der Piratenpartei und das krasse ist ja, ich kam in diesen Laden und ich kannte die Seabase da gar nicht äh, und ich, also ich stand ungefähr so, Mund fällt so runter, äh, weil bei mir zu Hause sah das halt aus wie in der Seabase. Weißt ich hatte halt auch überall Platinen und so. Ich war halt auch so ein Nerd, ne? Und äh, ich so, es gibt noch andere, die sind so wie dir. Wie, wie ich. Und äh, das, das fühlte sich dann so an wie, ah, irgendwie dieser ganze Spirit, den ich so ganz tief in mir drin hatte, man fühlte sich dann irgendwie auch so verstanden, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Ambiente. Und äh, ich bin äh, noch heute immer äh, Fördermitglied in der Seabase und also egal, ob ihr noch Piraten seid oder nicht, äh, ich kann nur jedem empfehlen, solche Entfaltungsräume wie die Seabase äh, zu fördern äh, oder euren lokalen Hackerspace, den ihr habt, äh, damit äh, schafft ja auch den nachfolgenden Generationen Entfaltungsraum und äh, Wissensvermittlung. Ganz, ganz, ganz wichtiger Pakt und äh, da bin ich halt total froh, dass ich jetzt auch irgendwie beruflich irgendwie durch Zufall hier nach Berlin gekommen bin. Ne? Und wo wir gerade bei T-Shirts sind, das war ja dann sozusagen auf einmal, ähm, äh, da gab es doch diesen einen Versand, wie heißt denn der irgendwie, wo auf einmal man für einen Euro ein Piratenpartei T-Shirt gab, ach get digital, genau, und äh, auf einmal liefen dann, wie heißt, Leute mit Piratenpartei rum und äh, das war dann auch so proud, weißt du, so, die Leute gingen durch die Stadt, so, yeah. ich bin Pirat, zack, boom, Vollgas und äh, das ist einfach eine Geschichte, wo, wo ich immer glaube, so, sowas kann halt auch extrem motivieren und jetzt gehe ich hier in, in dieses Ding äh, rein und dann weiß ich noch genau, dann äh, gab es damals äh, die, diese äh, den, den, den nee, noch vor dem Wahlkampf äh, habe ich dann, wie heißt mir belegt äh, da gab es so eine mediale Kampagne von den Pharmakonzernen, äh, wo irgendwie drauf stand, irgendwie äh, Forschung ist die beste Medizin. Und äh, da war dann irgendwie so, so jemand, der sagte, und ich weiß noch, dann hatte ich damals so ein eigenes T-Shirt nach, Piratenpartei ist die beste Medizin, wo wir das nachgefaked haben. Und äh, ja. Das war aber immer das Schöne. Ne? Du hattest in der Piratenpartei äh, nicht immer, dass dir Leute sagten, nö, das geht aber nicht oder wenn sie es gesagt haben, hast du es halt einfach äh, vielleicht ignoriert und hast es eben trotzdem gemacht und darum, das war einfach eine Geschichte, äh, wo man sagen muss, äh, schön. Und ja, ein super T-Shirt, äh, das kennen ja noch viele, ähm, das war damals zur Berlinwahl. Da ging's ja auch bei uns in Berlin, also es war ja nicht alles irgendwie so einfach. Und äh, ich glaube, hat Lotte hat damals dieses schöne Motiv äh, gemacht. Und dann fehlten aber irgendwie so 300 Euro. Und ich so, hey, mein, dann habe ich halt 300 Euro gespendet. Und ich weiß noch, dann haben wir das war glaube ich so so so ein Monat vor der vor der Wahl äh, diese T-Shirts halt einfach äh, verschenkt an die Leute, äh, die die sozusagen aktiv waren. Und äh, das war halt auch so ein Yeah. Also es war so Ele Elektronik-Parteipunk und äh, das war eine Sache, die, glaube ich, sehr gut war. Und eines meiner äh, liebsten Piraten-T-Shirts ist immer noch das hier, das ist von den Neustadt-Piraten. Und äh, warum jetzt gerade Neustadt? Also ich habe ja äh, in, in Dresden, weiß ich nicht, von 97 oder so bis 2002 war ich da, äh, auch in der Neustadt, habe da irgendwie schon <lacht> so ein bisschen studiert. und äh, wenn ich heute darüber nachdenke, wie mein Mindset eigentlich so geworden ist, wie wie es heute so ist, auch sehr dieses, was was ich, was ich man dann immer so als piratisch so gesagt hatte, da muss ich einfach sagen, das war das Lebensgefühl der Neustadt. Also was ich ähm, 98 in der Neustadt gefühlt habe, war in etwa äh, das, was ich auf jeden Fall mit den Piraten verbunden habe. Ob das andere auch so verbunden hatten, sei mal dahingestellt. Aber für mich war das die Projektionsfläche und darum vielen Dank an die Neustadt-Piraten, die mir das mal geschenkt haben. Und ähm, an der Stelle natürlich ein riesen, riesen, riesen Grüß an äh, äh, Inkorrupt, äh, also also Midas, ähm, weiß ich auch nicht. Also ich glaube bei dem ersten Parteitag, den wir irgendwann mal in Bayern hatten, irgendwie 2007 oder so. Äh, da habe ich den schon gesehen und seitdem äh, habe ich ihn immer lieb und ja, ganz viele andere auch, aber äh, Minas, wir haben definitiv auch noch eine recht eigene äh, Beziehung. Das ist nicht so wichtig. Ähm ja und dann äh, gab es noch, äh, ich gehe nicht alle durch, aber eine Sache, das mag ich auch sehr gerne, äh, ich weiß nicht, ob jemals rauskam, von wem das war, aber äh, das ist das Gruppe 69 T-Shirt, das war eine Anspielung auf äh, Gruppe 42 und, und kam von denen eigentlich jemals ein Antrag? Also, ich weiß nicht, da, also wir hatten doch mal irgendwie sowas, die sich auf die Kernthemen konzentrieren wollten, aber ist jetzt auch egal. Ne? Aber äh, wie gesagt, Gruppe 69 war sozusagen das Alternativprodukt äh, und auch äh, eine ganz gute Sache. Ja, in dem Sinne haben wir jetzt so ein bisschen Zeitreise gemacht und Attraktionen. Also Attraktionen, da könnte man fast mal eine eigene Sendung drüber machen. Also wir haben wirklich viele, viele Abenteuer gemacht. Und die meisten davon sind heute auch sozusagen verjährt. Also ich denke mal, da könnte man drüber reden. Ja, Mannequin. Dann sage ich jetzt mal Folgendes. Ich habe ja noch so einen Effekt vorbereitet. Darum ein riesig fettes Danke. Ähm, also hier, danke. Ähm, ja, Piratenpartei, mach einfach weiter, komm gut aus der Kur. Äh, ich hoffe, äh, dass ähm, Spannend ist doch, dass wir gerade in anderen Ländern noch bedeutend äh, sta stärkere äh, Prognosen so haben und ich bin mir eigentlich da äh, sicher, dass äh, vielleicht sozusagen diese Frischzellenkur dann sozusagen über den internationalen Rahmen wieder zurück nach äh, Deutschland, zu deutschen äh, ähm Piratenpartei kommen, wobei nach meinem Verständnis ist ja dieses Nationalding e führen können wir knicken. Ähm, wir sind äh, Deshalb weiterkämpfen für den Weltfrieden, es freut mich sehr, ähm, diese 23 Minuten hier aufgenommen zu haben, weil ähm, ja und, und, und eine tolle Sache, äh, ich meine, die Herbst habe ich auch nochmal den Piraten kennengelernt und äh, darum werde ich die Piratenpartei immer in mein Herz schließen, genauso wie, wie mein Herz äh, ja, und jetzt äh, äh, tue ich das schnell auf YouTube, äh, bevor ich mir das nochmal angucke, weil äh, hinterher lösche ich das und das wäre ja irgendwie ein bisschen schade. Ne? Und äh, ja, dann äh, man, man sieht sich, wenn man in Berlin ist, einfach durchpingen. Äh, äh, ein Bier in der Seabase geht immer. Ne? Bis dahin. Tschüss.